Kleiner Tipp! Es gibt keine Tipps! Oh, das klingt simpel! Und damit, Leute, hi! Und willkommen oder so zu einem kleinen random Game! Wir spielen Black of Duty! Das Spiel hier wurde gemacht von. da äh, unten Daniel! von Tedendo! Ich blende euch mal so ein Screenshot ein, was ungefähr so seine letzten Uploads waren. Damit ihr so ein etwa wisst, wie das Spiel so wuchs. Äh, damit ihr in etwa wisst, wer der Typ ist! Wie das Spiel funktioniert, das sehen wir gleich! Die Musik, der Remix von Action 52 Cheaterman Theme, glaube ich war es. Doch, doch, oder? Ja, genau, das war's. Von das war User Boy, also ja, credits draußen an den Typen oder so. Und ich habe auch vorhin einen Glitch gefunden. Wenn die ganze Zeit in den Laden rein und raus geht. Dann dann äh, äh. Hilfe! Ah! Ah, okay, gut, alles wieder gut. Äh, das ist ein Remake von seinem alten Black of Duty Spiel. Uh, wir fangen mal an. <lacht> ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. <lacht> wir sind auf jeden Fall dieses kleine, dieses kleine hier und, und dürfen nicht sterben und mal das einsammeln und die Gegner killen, Mann. So und soweit weiß, hat Daniel auch gesagt, er hat auch Bock, das Spiel zu erweitern, also, wenn er halt Bock hat, so es langweilig ist. Und ja, wir ja, hatten ja, gerade ja, ja, gelesen, da schon ein Remake, denn das ist ein Remake von so einem alten, äh, richtig schlechten Spiel, was aber irgendwie ganz lustig ist da. Was ist jetzt los? Achtung, ab jetzt kommen neue Gegner! Lettterste Ausrufezeichen. Die Blockies! Ja, wirklich. Können keinen Schaden erleiden. Klingt fair. Na, no, ist sehr fair. Auf jeden Fall. Wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Was ist die, die, die Backstory hinter dem Game? Das würde ich gerne mal wissen. Also ich weiß nicht, wie lange das Spiel ist. Also, entweder ich nehme 10 Minuten auf oder 30 Minuten. Mal gucken, wie lange das Spiel ist. Uh, ich habe es irgendwo jetzt in meinen Abbauplan reingeschoben. Und irgendwann kommt das dann. Ich habe nämlich. Ja, uh, yeah. ich habe das Video gesehen. Ich habe beide Videos gesehen, das den alten. das hat das mal reviewed mehr oder weniger, als das eigene Spiel. Okay, wir im nächsten Level. Und, äh, als er nur das Remake rausgepackt hat, das hier, dachte ich mir so, oh mein Gott, ich muss das unbedingt mal, Jetzt <lacht> let's Play. <lacht> ich spiele das alles hier in diesem Video durch. Auf jeden Fall. Oh Mann. Okay. So, was andere? Ich glaube, man muss sich sogar gar nicht killen, aber ich mach's es mal. Warum, warum nicht? Ich glaube, das Spiel ist nicht so lange. Ich glaube, das wird nicht mal 30 Minuten sein. Ich glaube, das wird vielleicht mal... 15 Minuten oder so, schätze ich, kurz. Ich weiß auch gar nicht mal, ob es ein Endbus gibt. Ich bin mir da echt nicht sicher. Kann aber sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Wäre ja, aber auf jeden Fall echt cool, wenn es so einen riesen typen gibt. Der ist dann genauso wie der da. Aber, keine Ahnung, wenn man dann genug Gegner besiegt, dann wird er verwundbar oder so. Das doch eine coole Idee. Komm Daniel, bau das ein. Falls es keinen Bockhaus gibt. Wow, hier gibt es viele Coins und auch viele Gegner. Hilfe! Was ist hier los? Oh, okay, weil die dachte, ich sterbe ich instant. Das muss ich nur ausprobieren. Küsse, Küsse! Ich will alle killen! Oh, verdammt. So, der ist down. Hier gibt es ein Medikit, wenn ich will. Ah, ich brauche ein Medikit. Noch... Heise. Hat er bestimmt alles mit seinem Mund aufgenommen ja, Was ist jetzt los? Was, ist das, das Ende? Nein, oder? Was? Äh, ich kann einfach auch den Bildschirm raus. Ah, jetzt bin ich wieder da. Äh, äh, war... Ein gutes Spiel. Äh, ja... Äh. Das war super.